was wir uns heute neu angucken wollen, sind ähm, zum einen die if-Bedingungen, die wir schon kennengelernt haben im Rahmen des Generate-Befehls. Und jetzt wollen wir uns zusätzlich mal angucken, wie man den auch im Rahmen, wie man if-Bedingungen auch im Rahmen von anderen Befehlen verwenden kann. Und das andere sind äh, Balkendiagramme. Da haben wir bisher einfache Balkendiagramme uns angeschaut und dann würde ich nochmal zwei andere Typen von Balkendiagrammen gerne zeigen. Also bei den if-Bedingungen haben wir bisher im generate-Befehl sowas gemacht, dass wir eine Variable berechnet haben und haben dann eine if-Bedingung drangehängt, um zu sagen, dass diese Berechnung nur dann durchgeführt werden soll, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Und diese selbe Logik können wir jetzt auch anwenden, wenn wir andere Befehle in Starter verwenden. Als Beispiel zeige ich mal die Verwendung einer if-Bedingung äh, in einem Tabulate-Befehl. Tabulate der erste Schritt ist, äh, in die Hilfe reinzugucken, ob der jeweilige Befehl überhaupt die if-Bedingung zulässt. Die meisten Befehle bieten die Möglichkeit, eine if-Bedingung zu verwenden, aber nicht Also schreibe ich hier einmal rein, help-tabulate. und führe das einmal aus. Hier wähle ich aus tabulate way und bekomme dann hier die Syntax für den Befehl, wie wir sie uns auch schon mal angeschaut haben. Wenn wir uns jetzt hier uns das angucken, steht hier als erstes Tabulate-Variablenname. Das ist das, was wir schon kennen. Und ähm, wir haben auch hier hinten schon mal mit Optionen gearbeitet. Bei den Optionen ist wichtig, daran zu denken, dass sie mit einem Komma abgetrennt werden. Wenn wir jetzt eine If-Bedingung mit reinnehmen wollen, dann sehen wir hier, dass in eckigen Klammern If steht. Das heißt, an, diese Stelle des Befehls, an dieser Stelle des Befehls kann ich eine If-Bedingung einbauen. Optional ist es. Ähm, das kann ich daran erkennen, dass äh, diese If-Bedingung hier in Klammern, in eckigen Klammern, ganz Gut, machen wir mal ein Beispiel dafür. Nehmen wir mal als Beispiel, wir wollen uns die Sporthäufigkeit anschauen, aber nur für eine bestimmte Gruppe. Nehmen wir mal als Beispiel nur für Befragte, die in Bergedorf wohnen. Dann schreiben wir tabulate f8, so wie wir das schon kennen, um eine Häufigkeitstabelle für die Sportvariable zu bekommen. Und dann können wir direkt dahinter ähm, eine if-Bedingung reinschreiben. Das heißt, wir sagen if f5, das ist die Variable zu den Bezirken, ist gleich. Und dann ist der Bezirk Bergedorf, glaube ich, der Code 2. Ist das richtig? Ja. So, also, schreiben wir ist gleich zwei. Dann beschränken wir also jetzt diese Ausführung des Befehls auf die Befragten, die im Bezirk, im Bezirk Bergedorf leben. Probieren wir mal aus. Einmal markieren und ausführen. Dann sehen wir jetzt hier, dass wir insgesamt nur sechs Befragte angezeigt bekommen. Das heißt wir haben sechs Befragte, die in Bergedorf wohnen und eine gültige Angabe gemacht haben bei der Frage nach der Sporthäufigkeit. Man kann jetzt natürlich auch ähm, diesen Tabulate-Befehl mit der f bedingung noch mit äh, Optionen kombinieren. Da muss man dann nur dran denken, die richtige Reihenfolge einzuhalten. Das heißt, die Optionen würden dann hier hinten dran gehängt werden. Ich könnte jetzt also zum Beispiel eine Plot-Option oder eine Missing-Option hinten dranhängen, wenn ich hier so ein angedeutetes Balkendiagramm mit dran haben will oder wenn ich hier die fehlenden Werte mit angezeigt bekommen möchte. So und Die Logik lässt sich jetzt auf fast alle anderen Befehle auch übertragen. Immer wenn ich nur eine Gruppe, also eine Fallgruppe analysieren möchte und nicht den gesamten Datensatz, Verwende ich die if-Bedingungen und schreibe die in den Befehl mit rein. Okay. Das zweite, was ich dann zeigen will, sind die Balkendiagramme. Und der erste Diagrammtyp. Den kennen wir wie gesagt schon, das sind die einfachen Balkendiagramme und die hm, machen nicht. immer dann Sinn, wenn ich eine Häufigkeitstabelle angefordert habe. Also ich schreibe mal hin, Häufigkeitstabelle, dazu passt ein einfaches Balken. Wir machen nochmal dasselbe Beispiel wie eben, nämlich die Sporthäufigkeit. Dann wäre die Häufigkeitstabelle dazu einfach tabulate f8 und äh, das Balkendiagramm dazu kann ich dann entweder über das Menü, über Graphics, anfordern oder wenn ich den Befehl schon kenne, kann ich sagen graph bar, comma over und dann steht hier hinten in Klammern dann in der over-Option, für welche Variable ich das Diagramm anfordern möchte. In dem Fall möchte ich das Diagramm haben für die Variable f8. Und ähm, wenn ich das so jetzt ausführe, dann bekomme ich das Diagramm, was dann so aussieht, dass die fünf Ausprägungen der Variable nebeneinander dargestellt werden und jeweils ähm, erkennbar ist, wie viel Prozent der Befragten die jeweiligen Ausprägungen da ausgewählt haben. Das Diagramm ist jetzt natürlich noch nicht so hübsch. Man müsste das noch ein bisschen lesbarer machen, indem man hier unten die äh, Beschriftung dreht. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten, die wir uns in der letzten Sitzung ja ausführlich angeschaut haben. Die eine Möglichkeit wäre, den Graph Editor zu nehmen. Und die andere Möglichkeit ist, das hier bis Menü zu machen. Gut. Dann haben wir, ich schreibe mal hier dazu, das war jetzt der erste ähm, Fall, den ich zeige. Nämlich die Häufigkeitstabelle. Der zweite Fall, den wir uns jetzt angucken wollen, ist, dass wir eine Kreuztabelle erstellt haben. Und wenn wir eine Kreuztabelle erstellt haben, dann passt dazu ein sogenanntes gruppiertes Balkendiagramm. Der Grund ist, dass wir in einer Kreuztabelle uns ja den Zusammenhang von zwei Variablen anschauen. Deswegen möchten wir dann auch gerne in dem Diagramm das so dargestellt haben, dass immer die Ausprägungen äh, der einen Variable äh, gruppiert werden, und, sodass man die Gruppen miteinander vergleicht. kann. So, jetzt schauen wir uns erstmal wieder ein Beispiel an. Beispiel, wir wollen uns jetzt die Sporthäufigkeit uns angucken und wollen das aber getrennt nach zwei verschiedenen Gruppen machen. Um jetzt nochmal ein ganz einfaches Beispiel zu machen, gucken wir uns das mal an die Sporthäufigkeit getrennt nach den Personen, die ein Haustier haben, und den Personen, die kein Haustier haben. So, wenn ich jetzt so eine Fragestellung habe, wie viel Prozent der Befragten, ähm, die ein Haustier haben, treiben täglich Sport und so weiter, wie viel Prozent der Befragten, die kein Haustier haben, dann ist die äh, erste Frage, welche ist jetzt die abhängige Variable und welche ist die unabhängige Variable. Und äh, die einfachste Merkhilfe bei den Kreuztabellen war ja die, dass wir gucken, welche Variable die Vergleichsgruppen definiert und diese Variable ist dann die unabhängige Variable. So, das heißt, hier wollen wir jetzt gefragt mit und ohne Haustier vergleichen, das heißt die Haustiervariable ist die unabhängige Variable und dann entsprechend die Sport- Häufigkeit die abhängige Variable. Ich das das einmal kurz mit auf. Abhängige Variable ist gleich Sporthäufigkeit, also F8. Und die unabhängige Variable ist äh, entsprechend dann die Haustiervariable. Und das ist bei uns die Variable F10. Okay. Wenn wir jetzt eine Kreuztabelle dafür erstellen wollen, ist das ganz einfach, nach folgendem Prinzip. Wir schreiben tabulate, dann abhängige Variable, dann schreiben wir als zweites die unabhängige Variable hin und als Option hängen wir dann noch column hinten dran, um die Spaltenprozente zu bekommen. Das heißt, in diesem Beispiel hier schreiben wir hin tabulate, die abhängige Variable ist f10 Ne, Quatsch. Die abhängige Variable ist f8, die Sporthäufigkeit. Und die unabhängige Variable ist f10, Frage nach dem Haustier. Und dann Komma, Column für die Spaltenprozesse. So, das markiere ich einmal für das raus. Dann haben wir jetzt hier also in den Spalten. Unsere unabhängige Variable stehen und können dann hier sehen, wie viel Prozent der befragten Mithaus hier täglich Sport treiben, 0 Prozent. Wie viel Prozent der befragten Mithaus hier mehrmals pro Woche Sport treiben, 52 Prozent. Die befragten Mithaus hier treiben einmal pro Woche zu einmal pro Woche Sport zu 19 Prozent, hier auch 19 Prozent und hier gerundet 10 Prozent. Dann haben wir hier die Gruppe der Befragten, die kein Haustier haben. Die geben an, zu 2% täglich Sport zu treiben, 50% mehrmals pro Woche, 22%, 10% und 16%. Und genau diese Spaltenprozente wollen wir jetzt gerne in einem Diagramm haben. Dafür müssen wir jetzt uns jetzt ein kleines Zusatzprogramm runterladen, weil die Standardausstattung von Starter leider nicht die Möglichkeit bietet, ein gruppiertes Balkendiagramm zu erstellen, wo man die Spaltenprozente bekommt. Das heißt, der erste Schritt wird jetzt sein, ein sogenanntes ADU zu installieren. Das ist ein kleines Zusatzprogramm, was jemand programmiert hat und dann öffentlich zur Verfügung stellt, so dass jeder, der mit Starter arbeitet, das dann sich installieren und nutzen kann. Das ADU heißt CutPlot und äh, wird installiert, indem man folgenden Befehl eingibt. SSC install. Das ist der äh, Befehl zum Installieren von einer bestimmten Sorte von äh, ADUs. Wenn jemand das genauer wissen will, gerne nochmal in die Folien schauen. Da habe ich nochmal eine Übersicht gemacht, welche Arten von ADUs es gibt und wie der dazugehörige Installationsbefehl lautet. Für diesen Kurs brauchen wir eigentlich nur dieses eine ADU. Also SSC install. Und dann schreibe ich dahinter den Namen dieses ADO, also So, und das kann man jetzt ausführen, so wie jeden anderen Befehl auch. Und dann bekommt man hier die Information, dass die, äh, dieses ADU installiert wird, beziehungsweise wenn es schon installiert wurde, dann sagt er halt, so wie bei mir hier, ist bereits installiert und up to date und kann verwendet werden. Wenn man sich so ein ADU installiert hat, macht es natürlich Sinn, sich erstmal kurz einen Überblick zu verschaffen, indem man in die Hilfe reinguckt. Also Help Cutplot. Da hat man dann Informationen, so wie in jedem anderen Starterbefehl auch, wie der Befehl aufgebaut ist, welche Optionen es gibt und so weiter und so fort. Man sieht jetzt hier, dass der Befehl relativ viele Optionen bietet und das hier nicht so ganz übersichtlich dargestellt wird. Deswegen äh, zeige ich einfach ein Beispiel. Und zwar beim Cutplot-Befehl sieht es folgendermaßen aus: Wir schreiben erstmal Cutplot als Befehlsnamen hin. Dann kommt, wie äh, üblich, erstmal die abhängige Variable. Damit könnte ich sozusagen den Befehl auch schon ausfüllen. Wenn ich Plot und eine Variable, würde ich ein Balkendiagramm bekommen für diese Variable. Dafür brauche ich natürlich den Zusatzbefehl hier nicht, das könnte ich auch mit dem Graph-Befehl machen. Deswegen hängen wir einmal eine Over-Option hinten dran und in der Over-Option definieren wir jetzt, welche die unabhängige Variable sein soll. Deswegen hier in Klammern dann die unabhängige Variable. Und dann als drittes der wichtigste Schritt, jetzt können wir definieren, für welche Variable die Prozentwerte angezeigt werden sollen. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass wir die Spaltenprozente haben wollen. Und die Spaltenprozente bedeuten ja, dass wir eine Prozentuierung bezogen auf die unabhängige Variable vornehmen. Weil wir in den Spalten ja die unabhängige Variable stehen haben. Also schreiben wir jetzt die Folgendes hin. Percent in Klammern. Ups, Interessant. zurück wegkriegen? Ja, eigentlich mit STRG und Z, aber es verschwindet nicht. Oh no. <lacht> ich will Noch mal speichern lassen. Ja, wir lassen es dann erstmal so. Also Kackplot. Ähm, abhängige Variable. Komma over in Klammern unabhängige Variable. Percent in Klammern unabhängige Variable. Genau. Und das setzen wir jetzt um für unser Beispiel. Schreiben also Cutplot, dann die abhängige Variable heißt äh, hier f8. Comma over in Klammern F10 und dann Percent in Klammern F10. Okay, gucken wir uns das mal an. So, also im Prinzip ist das jetzt schon das Diagramm, was wir haben wollen. Wir haben die beiden Gruppen nebeneinander. Einmal die Leute, die ein Haustier haben. Sie werden hier dargestellt mit bezüglich der Sporthäufigkeit. Und hier haben wir die Befragten, die kein Haustier haben. Und deren Sporthäufigkeit wird hier dargestellt. Also im Prinzip ist es ungefähr die Art von Diagramm, die wir jetzt haben wollen. Um das Ganze in der Darstellung noch ein bisschen zu verbessern, können wir jetzt noch zwei Optionen dranhängen. Das eine ist die Option ASYVAR. Damit ähm, wird, werden die Balken farblich markiert, sodass man sieht, welche Ausprägungen zusammengehören. Und man kann das Ganze auch so umbauen, dass es eher vertikal dargestellt wird. So. so Im Prinzip haben wir jetzt das, was wir haben wollen, die Spaltenprozente, bezogen auf unsere beiden Gruppen, so dass wir das miteinander vergleichen können. Es gibt jetzt noch eine Option, mit der man die Balkenreihenfolge äh, noch verändern kann, wenn man das möchte. Äh, ich habe jetzt auf den Folien noch mal dargestellt für diejenigen, die das mal ausprobieren wollen. Das funktioniert dann so, dass die Reihenfolge so geändert wird, dass immer die beiden nebeneinander stehen, die hier dieselbe Farbe haben. Und das ist ganz praktisch, weil das sind ja eigentlich die Werte, die wir miteinander vergleichen wollen. In der Kreuztabelle gehen wir auch immer so vor, dass wir die Spaltenprozente zeilenweise vergleichen. Das heißt, wir gucken beispielsweise von den Befragten, die ein Haustier haben, wie viele von denen machen, treiben Mehrmals pro Woche Sport, das wäre dann dieser Balken hier. Und wie viel Prozent von den Befragten, die kein Haustier haben, treiben mehrmals pro Woche Sport, das wäre dann dieser Balken hier. Und um diese, diesen Vergleich zu erleichtern, wäre es ja ganz praktisch, wenn dieser Balken hier und dieser Balken hier nebeneinander stehen. Und dafür gibt es eben eine Option, ich kann es auch mal direkt kurz zeigen. Geht man mit einem Rechtsklick drauf und dann auf Start Graph Editor. Und wenn man dann hier nochmal einen Doppelklick macht, auf, die, auf diesen weißen Bereich hier, dann öffnet sich hier so ein Dialogfeld, wo man auswählen kann, Rotate Categories. Und dieses Rotieren, damit ist gemeint, dass man eben die Reihenfolge so ändert, dass immer die Balken mit derselben Farbe nebeneinander stehen. Das heißt, wenn ich hier jetzt draufklicke, dann wird das entsprechend so geändert. Wenn das zu schnell ging, gerne nochmal auf die Folien gucken. Und das ist auch nicht zwingend notwendig, weil es an der inhaltlichen Aussage nichts ändert. Das macht nur das Diagramm etwas leichter lesbar. Man kann ja über diesen graph Editor nicht in den Befehl sehen, mit dem man das machen kann. Genau. Kann man das anders dann herausfinden, was der Befehl ist? Das wäre natürlich schön, das äh, direkt im Befehl machen zu können. Ich habe aber bis jetzt selber noch nicht herausgefunden, wie das funktioniert. Deswegen, und ich vermute, dass es dafür keine äh, Option gibt. Ähm, das müsste ja sozusagen dann mitprogrammiert werden, dass es dafür eine Option gibt. Und ich glaube, das wurde in diesem ADO nicht gemacht. Wenn ich es noch rausfinde, würde ich es noch mal Gut. Das war der zweite Typ. Und dann haben wir als drittes noch... Ähm, den Mittelwertvergleich. Und dazu passt dann ein Balkendiagramm mit Mittelwerten. Und das ist eigentlich im Starter, der einfachste Typ. Ähm, wir gucken uns mal folgendes Beispiel an: Das äh, durchschnittliche Einkommen wollen wir berechnen und wollen da mal Männer und Frauen vergleichen. Fangen wir mal kurz mit dem Befehl dafür an. Man könnte das mit Summarize machen. Sagt also Summarize F21, dann bekommt man den Mittelwert angezeigt für die Variable F21, also das Einkommen. Wenn man dann by Präfix davor hängt, also sagt bei F31, sort, dann bekommt man diesen Mittelwert getrennt nach den Ausprägungen der Variable F31. In dem Fall also getrennt nach Männer und Frauen. So, das als Diagramm ist ganz simpel. Da schreibe ich graph bar, dann die abhängige Variable, in diesem Fall also F21, und dann Komma-Over in Klammern die unabhängige Variable, in diesem Fall also F31. Ich schreibe nochmal die Struktur drunter. Graph-Bar, abhängige Variable, Komma-Over in Klammern unabhängige Variable.